In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie PLCU an der Börse Coinsbit.io kaufen können. Wählen Sie auf Coinsbit.io Menü aus. Wählen Sie im Menü Wallet Balance. Wählen Sie die Registerkarte Deposit. Wählen Sie den USDT Tether USDT Coin aus. Wählen Sie USDT TRC20 aus. Kopieren Sie die Coin-Adresse. Melden Sie sich an. Registrieren Sie sich bei AdviCash. Klicken Sie auf Buy Crypto. Klicken Sie auf With Wallet. Beachten Sie die Limits and Fees. Wählen Sie ein Konto aus. Wählen Sie TRC20 aus der Liste. Fügen Sie kopierte USDT-TRC20-Wallet-Adresse ein. Geben Sie einen USDT-Betrag ein. Bezahlen Sie den USDT-Betrag, indem Sie auf Continue klicken. Bestätigen Sie gegebenenfalls den Betrag per E-Mail. Kehren Sie zu Coinsbit zurück und gehen Sie zur Wallet. Überweisen Sie Coins auf das Handelskonto, klicken Sie auf Max und anschließend auf Transfer. Wählen Sie aus dem Menü Buy Crypto. Klicken Sie auf Classic Spot Trading. Öffnen Sie im Menü, um den Coin zu finden. Geben Sie in der Suchleiste PLCU ein. Wählen Sie das Paar PLCU-USDT. Im Orderbuch wird PLCU-Handel angezeigt. Beachten Sie den PLCU-Wechselkurs. Klicken Sie auf Market, um PLCU zu kaufen. Geben Sie den Betrag an und kaufen Sie PLCU. Wählen Sie nach dem PLCU-Kauf den Basic-Minter oder einen profitableren und klicken Sie auf Upgrade. Wählen Sie PLCU zur Zahlung. Überweisen Sie den PLCU-Betrag und warten Sie auf die erfolgreiche Zahlung.